Wir befinden uns immer noch in Turbria, natürlich, das ist klar. Ein Spaziergang kann sehr tödlich enden hier. Nun, wir suchen ja etwas. Also gehen wir das Risiko aus einem bestimmten Grund ein. Könnt ihr mir sagen, wann, wann der tiefste Punkt der Ebbe sein wird? Oder am besten ein wenig davor. Das ist Wettervorhersage. Jetzt haben wir Voltags nicht dabei. Wie <lacht> kann ich den zweiten Charakterbogen aufkriegen? Ach so, okay, das geht. Drei Punkte, immerhin. Na, das geht. Wie schalte ich dann meinen Charakter auf? Muss ich mich dafür ausloggen? Ähm, ich glaub, du kannst aber einen zweiten picken. Du kannst ja, ich kann den zweiten picken, machen. aber ich kann dann auch oh, noch jetzt den Bogen offen. Okay, ich bin nur. Ja, alles gut. Ja, so, dann wird alles gehen. Der Junge hat doch Wetter vor... Ist das ein <lacht> Totalent? <lacht> Ja, das ist ja. Naturland. Ja. Der Junge hat <lacht> kein Wetterfeuer. Ja, der lebt auch mit dem Wetter, das stört ihn ja nicht. Wenn das regnet, dann regnet Das ist alles regnet normal, da alles natürlich. Wie das ist Wenn die Natur das will, dann regnet da. ja, das. Realistischerweise so habe ich sie einfach nur nicht eingetragen, aber oberhalb oh, sei es drum. <lacht> Diamantus weiß es. Ja, so in vier Stunden ist es Ebbe. In etwa in vier Stunden können wir mit der Ebbe Kap äh, rechnen, Kapitana. Danke, Diamantus. Kön können wir damit oh. was anfangen? Absolut, dann sollten wir in drei bis dreieinhalb Stunden am Strand sein. Genug Zeit, um aufzufliegen, möchte ich meinen. Ja, aber vielleicht auch genug Zeit, um einige Informationen über Rulat einzuholen. Denn deswegen sind wir doch hier. Ja, wer möchte mit mir in die Kneipe voller blutrünstiger Söldner gehen? Warum meldet sich jetzt niemand? Ich mache einen Schritt zurück. <lacht> das sind Havax, Leute. Das wird bestimmt eine tolle Erfahrung. So wie du es schilderst, klingt das nicht sehr reizvoll. Aber ich begleite dich immer gern. Naja, also wo wollt ihr, wen wollt ihr sonst fragen? Abel mir hat bestimmt irgendwelche Freunde vor Ort. Was? Wie kommt ihr darauf? Er ja, kennt Havax. Wir jetzt ja nicht so weit fern, dass ihr auch seinen Hund kennt. Nun, ich kenne nicht alle seine Untertanen, wenn ihr so wollt. Aber wir können uns trotzdem gerne in der Stadt umgucken. Ich denke, ein Magier werden sie wahrscheinlich nicht behelligen, wenn sie wenn schlau sind. Ja, das ist äh, mutig von euch. Hat jemand noch eine andere Idee? Ich kann auch auf, ja, einfach jeden erschießen, der uns zu so nahe kommt. Ein guter Vorschlag sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vielleicht könnten wir in den Ausläufern der Stadt nach elvischen Relikten suchen äh, stehlen, wie auch immer. Etwas, was uns vielleicht etwa einen Hinweis gibt. Wo diese Höhle ist. Was genau stand? Äh, äh, hast du in dem Brief geschrieben, Abel mir, den du in Havax gesendet hast. Äh, nun, dass wir uns dort treffen wollen, in hier Südwall. Südwall. Na, dann müssen wir nach einem Kontaktmann auch oh, die Augen offen halten. Aber ich gehe davon aus, dass er auf uns zukommen wird, da er weiß, wo. Oh, nun, mit, mit wem er sprechen soll, der Kontaktmann. Seht ihr, wenn ihr beide euch finden wollt, werdet ihr euch finden. Ein einfaches Konzept, Abel mir. Aber du musst noch viel lernen, ich verstehe. Ja, ja. Nun, was schlagt ihr vor, dass wir in die Stadt marschieren und uns umschauen, ob wir einen Kontaktmann finden von Hafrax? Naja, ich schlage vor, dass ich ungefähr 2,50 Meter groß bin, mich in die Taverne stellen werde, einmal kräftig auf den Tisch hauen und dann wird sich schon umsprechen, dass sich in der Stadt ein zweieinhalb Schritt großer Mann befindet. Bin ja jetzt nicht oh, so... hätte ich es auch gedacht. Und mit meinem guten Aussehen, das wird man ja direkt mit mir verbinden. Das ist viel besser, wenn... Ja der Mann von Havax oder die Männer von Havax auf uns zu kommen, als dass wir Leute fragen, da groß Staub aufwirbeln. Und was passiert, wenn uns Havax nicht wohlgesonnen ist? Hey, dann werden wir alle ganz schrecklich in einem Hinterhalt verrecken. Das klingt doch ein Plan. Werden wir uns ein wenig mit Seemännern aushalten, ein paar Kreuzer springen lassen um ein paar Bier, ein bisschen Bier fließen lassen, ein bisschen Schnaps und... Ich aber irgendwer auf Rulat und wird uns ein bisschen was erzählen können. Aber mir wartet ihr nicht auf Rulat vor langer Zeit. Vor langer, langer Zeit und ja. Und vielleicht können wir ja ein oder zwei Dingen, was sagen, wir die Mittelsmann überspringen, hm? ja, Hoffen wir es, ja. Schauen wir einmal. wenn nicht, müssen wir uns den Weg freikämpfen, so wie immer. Ja, also klingt das jetzt so, als würden doch alle mitkommen, meine söldner werden mir scheint wohl so. Ich, ich denke, ich werde mich vorrangig an der Diamantes halten. Er scheint einen guten Überlebenswillen zu haben. Werde nicht. Naja, <lacht> wir alle offensichtlich nicht bei den Aufgaben, die wir uns zumuten. Ja, ich gehe dann jetzt vor. Ihr könnt euch alle anschließen, wenn ihr euch, ähm, wie Abel mir sagen würde, mental vorbereitet habt und mit, mit, mehr halt. mit diesen Worten und stolz geschwellter Brust marschiere ich in Südwall und suche nach der möglichsten ja, mit der Taverne, die so aussieht, als würden hafax darin hausen. Ja, wenn ihr dann die Hügel heruntermarschiert mit schmutzigen, dreckigen Stiefeln vorbei an den Bauern, bis ihr dann auf die ersten Piraten trefft, die man auch schon an den Klamotten erkennen kann, die euch dann böse anblicken, aber euch auch nicht ansprechen, könnt ihr dann vorbeigehen, bis ihr dann auf einem der Hauptwege in Richtung des Hafens seid. Und äh, kurz vor dem Burgplatz, ähm, neben dem Henkersberg, könnt ihr dann noch vier Tavernen erkennen. Wobei in einer wohl eine zünftige Schlägerei gerade im Laufen ist. Äh, zudem wird das Ganze wohl auch unterspielt von einem Klavier, was da gespielt wird. Äh, ziemlich verstimmt zwar, aber äh, da wird wohl gerade eine Schlägerei im Laufen sein. Und bei der anderen äh, von den vier Tavernen oder Kaschemmen wird wohl gerade... Äh, das Es ist kein Glas, aber... Die, die Balustrade wohl wird gerade wieder repariert. Da ist wohl irgendjemand durchgebrochen vor nicht allzu langer Zeit. Und ihr könnt ja wohl auch noch die Holzsplitter erkennen, die davon künden, dass irgendjemand durch das Fenster geschleudert worden ist. Die anderen beiden Tavernen ähm, von unterschiedlicher Qualität sind dann nicht unbedingt still. Zumindest die eine nicht. Ähm, die andere, du hast wenig Betrieb, die Tür hängt so ein bisschen in den Angeln. Aber es sind wenige Leute, die gerade raustorkeln. Die andere ist wohl etwas voller und da stehen eine ganze Menge Piraten davor, die da wohl gerade nicht reinkommen. Irgendeine Besprechung, die da wohl gerade am Laufen gehalten ist. Ähm, wenn ihr euch umblickt, hinter euch, der Henkersberg, ähm, auf den Schildern der äh, ja, den, in den ähm, Eisenstäben verschmachteten, könnt ihr noch sehen: Ich bin ein Paktierer oder ich bin Rolatti. Also. Ähm, da sind wohl eine ganze Menge Piraten aus Rulat mit dabei und eine ganze Menge an Paktierern. Und äh, das wurde ihnen wohl auf die Brust geschrieben oder an den Käfig. Ähm, und ja, die Reste, die noch äh, Fleisch haben, werden von den Krähen gerade gespickt. Seht mal, die mögen Paktiere hier auch nicht. Dann eine sind wir doch an der richtigen Stelle. Eine bezaubernde Gegend. Naja, sie hat hier einen gewissen Charme. Oh, weißt du, ich habe viele schreckliche Dinge gesehen, seit ich meinen Wald verlassen habe. Und ich denke, man muss sich über die kleinen Dinge erfreuen, die man kriegen kann. Da habt ihr wohl recht. Nur ein toter ist ein guter Paktiver. Du hast das Gefühl, dass das nicht exakt ist. das war, worauf er hinaus wollte, <lacht> aber er nimmt's. Naja, also hat irgendjemand eine Vorliebe, welche Taverne wir, wir, wir nehmen sollen oder sollen wir uns einfach mal durch die Stadt saufen? Es überrascht das mich, cool. dass du fragst. Ich hatte erwartet, dass du direkt zur Schlägerei gehst. Was haben wir denn? Das blutige Gold, äh, das goldene Blut, äh, der rostige Säbel, der zersäbelte Rost. Oh, ich weiß es nicht. Das <lacht> <für> die klingen <lacht> alle schrecklich. Äh, Gashemme heißt Baron Nestor. Das ist die mit der wohl mit den ganzen Leuten davor. Kaschem zum Humpen. Das ist da, wo gerade die Schlägerei läuft. Die Kachem Seeschlange, das ist das, wo gerade die Tür repariert wird. Und äh, der Fett, die fette Beute, äh, da ist wohl gerade, ja, wir haben gerade zugemacht. Vielleicht können Und, wir herausfinden, warum die Leute dort warten. Ja, das ja. dachte ich mir auch. Ich habe ja. nämlich auch gedacht, wenn Hafax Leute bei der Schlägerei dabei wären, würden die die alle umbringen. Kein schlechter Gedanke, oder nicht? Sehr gut kombiniert. Ja, sehr gut. Ja, lass, lass mich mir vielleicht mal hingehen und fragen. Raff, ihr seid doch alle ein bisschen auffälliger als ich. Ja, lass mal deinen südländischen Scham spielen. Ja, Diamantus dreht sich um und geht, äh, geht in die Richtung der äh, Masse und spricht einfach den erstbesten Piraten. Der äh, st stellt sich neben den erstbesten Piraten vor der Masse da und... Ey, so, warum werden wir hier nicht reingelassen? Was ist da los? Ja, ist voll. Ist voll, Mann. Die Gründige verkündet gerade was. Hab wohl gehört, die die Kampa briefe werden ausgeweitet. Hm. Aber wir müssen oh. wieder mehr Steuern bezahlen oder sowas. Ich bin mir nicht. Ich kann da nichts. So, ich kann nichts hören. In der dem, was, was ich dort draußen gesehen habe, standen die Kappa-Briefe nicht unbedingt mit sich vielen Restriktionen bestückt zu sein. Was soll denn dann noch ausgeweitet werden? Was muss lauter sprechen. Ich höre nicht. Ich höre nicht so gut auf all mein Ohr. Es, es ist eine Rotze neben mir explodiert. Ich muss lauter sprechen. Der Ventilio schüttelt abweisend mit dem Kopf und deutet wieder auf seinen Nebenmann. Ja, der schüttelt auch noch mit dem Kopf, macht sich ein bisschen größer, um äh, rüberschauen zu können. Wer genau steht da und lässt eigentlich rein? Äh, ja, das ist einfach die Masse. Da sind jetzt, äh, du würdest sagen, vor dir sind fünf, sechs Piraten, die draußen an der Tür stehen und drin ist alles gerappelt voll. Also wirklich gerappelt voll. Da sind, du würdest meinen, 100 Leute drin und den Rest kannst du nicht sehen. Also mindestens 100, 100 Piraten. Ja, dann dreht sich Diamantas wieder um geht ein paar Schritte auf die anderen zu, schüttelt mal den Kopf. Ohne Gewalt kommen wir da nicht rein, oder? Da müssten wir uns, was weiß ich, wie viele Leute aus dem Weg schaffen. wir scheinen da wohl irgendwas zu verkünden. Irgendwas mit den Kaperbriefen, die sich geändert haben wollen. Diese und was auch immer. Soll ich oder wollt ihr mir lieber keine Aufmerksamkeit auf euch errecken? Ja, ich befürchte, mein Interesse an Körperbriefen ist relativ gering. Vielleicht könnte das irgendwelche Informationen enthalten, aber ich denke, wir warten einfach, bis die Leute nach draußen kommen. Dann werden sie bestimmt ohnehin lauthals darüber reden und sich beschweren. Wenn da hat gutes Gehör. Also. Okay. Also, Frage, Frage an den einen von uns Ja, also... Entweder einer mit Gassenwissen oder jetzt ein gutes Gehör. Dann geben wir mal eine Sinneschärfe. Probe, du musst den ganzen anderen Rest äh, rausfiltern und den richtigen, der da gerade spricht, das ganze Murmeln, das ganze Geklapper, was wohl aus dem inneren Raum kommt, musst du halt wegfiltern. Ich meine, das eine niemand niemand hat, das andere Idee. Ich möchte ja eigentlich ungern mit zwei Charakterwürgen fahren, weil das für sich viel ist. <lacht> ja. Ja. Ja. Okay, dann rufen wir ja. erstmal. Hm, okay, 12, 12 Punkte. 12 Punkte. Ja gut, das reicht gerade so. Und äh, du hörst eine weibliche Stimme, ähm, die sich auch trotz der ganzen äh, anwesenden 100 Leute oder mehr äh, Gehör verschafft. Ähm, ja, sie sagt, dass Havax neue Steuern eingeführt hat, dafür aber auch neue Rechte gibt. Das gibt einiges an Gemurre und Gemurmel. Ähm, die Steuern von Havax sind sowieso schon viel zu hoch, aber um äh, den Rulatti zu zeigen, wo der Hammer hängt, ist man dann doch wohl gewillt. Seine Kapertouren dann jetzt auszubreiten. Er ergibt das genauso wieder und zwickt währenddessen äh, den Zulamin ins Ohr. Seht ihr? Es liegt an euren runden Ohren, deswegen hört ihr so schlecht. Wenn ja, ihr was sagt. Könnt ihr mir sagen, was ihr jetzt da besprechen? Ich denke, die Quintessenz hierbei ist. Sie mögen die Rulati nicht. Äh, äh, ja, natürlich nicht. Alles Bakteria. Aber ich höre dich nicht so gut. Du musst lauter sprechen. Weißt du, neben meinem Ohr ist eine Rotze explodiert. So neben dem einen oder neben beiden. Was sagst du? Ja, das habe ich vermutet. Mindergeister. Der der Mindergeister, der zu sein. Ich habe das Gefühl, neben seinem Ohr ist eine Rotze explodiert. Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Was <lacht> hört er jetzt, oder was? Mindergeister. <lacht> Windergeister, die sorgen dafür, dass das alles extrem instabil ist. Ja, das habe ich vermutet. Ähm, Niemand hier mag alles die Rolattis. Alles Bakterierer. Ja, direkt. der. verständnisvoll. Ich brülle jetzt einfach zurück. Ja, diese Rolattis, alles Bakterierer, Piratenpack sind die. Naja, ja, Piratenpack. Muss ich so schreien. Ich bin noch nicht taub. Ja, tut mir leid, aber neben meinem Ohr ist eine Rotze explodiert, müsst ihr wissen, deswegen schreie ich immer so. Aber bei dir auch? Ja, ich muss Lügen würfeln, weil das natürlich nicht passiert ist. Erleichtert um Was? zwei. <lacht> <lacht> neben ja, deinen Ohren <lacht> sind ständig Rotzen explodiert. Ja, aber er nickt, nicht so nicht, er, er nicht, du, kannst, du kannst mitfühlen irgendwie in seinen, in seinen großen Augen erkennen. Er hat so eine Träne im Auge, die sich wegdrücken muss. Ist schlimm, oder? Ja, ja, schlimm. Sag mal, ich hab's nicht gehört. Wo sind eigentlich die Havax-Leute hin? Wir sind keine Havax-Leute. Hier halten wir uns doch mit den Steuern vom Bleib. Hörst du dich zu? Ach, du kannst nichts hören, ne? Ja, du. Schlimm ist das, schlimm. Schlimm. Ja, und wo muss ich Steuern abgeben? Ich hab's nicht gehört, als es gesagt wurde. Im Mendena, in Mendena müssen wir die Steuern abgeben. Wir werden in Ruhe gelassen, bekommen Kappa-Briefe und Hafax lässt uns in Ruhe. Bis nach Mendena gibt es denn hier nichts Lokales, wo ich was abgeben kann. Das ist ja super weit weg. Nee, nee, wir geben das alles bei der Grinding ab. Er deutet mit seinem Finger in die Taverne. Da geben wir das ab und sie bringt das oder lässt das dann rüberbringen. Doch so. ich dachte schon, ich muss laufen bis nach Mendena. Hoho, <lacht> Glück gehabt. Meine Beine sind nicht mehr so gut. Oh nein, ist der Rotze neben dir explodiert. Die nee, Rotze ist neben mir explodiert, deswegen sind meine Beine nicht mehr so gut. Ja, schlimm ist das, schlimm. Ich muss das mal meinen Kameraden erzählen. Was sagst du? Ja, ich mach so eine Handbewegung, dass ich ihm winke. Hm, die anderen haben das alles gehört, weil du so geschrien hast. Ich trete auf die anderen zu. Ja, ihr müsst wissen. Du musst nicht schreien, Wir hören dich auch so. Ja, stimmt. Neben seinem Ohr ist eine Rotze explodiert. Ja. Irgendwie anstecken, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir, wir, wir müssen zu Brunhilde <lacht> oder so, die sitzt da in der Taverne. Brunhilde? Ein ungewöhnlicher Name. Ich hab's jetzt nicht so gut gehört, bin ich ganz ehrlich. Nein, lass mir das. Ja, ja wir kommen wir in die Kneipe rein? Ja, über die nächsten 15 Minuten, während ihr dann davor steht, könnt ihr dann auch sehen, dass sich das, diese Versammlung auflöst. Es also wird noch ein bisschen dauern, bis dann alle der 100 Leute raus sind. Einige holen sich natürlich noch ein Bier, ein Wegbier. Und mit bösen Blicken gehen sie dann natürlich vorbei und verteilen sich dann ja, in, den, in den verschiedenen Häusern, die hier drumherum gebaut sind. Bis ihr dann ja, die Taverne betreten könntet. Es steht unglaublich widerlich nach Schweiß und nach verschüttetem Bier. Und wenn ihr dann die Krüge, die zertreten worden sind, so ein bisschen mit eurem Fuß beiseite schiebt, könnt ihr dann tatsächlich auch vor der Rädelsführerin stehen, die wohl gerade von so einer Holzkiste runtersteigt, sich noch mit ein paar anderen Piraten unterhält. Sie hat so ein unglaubliches Wolfsgesicht, so eine lange Schnauze, möchte man fast meinen. Und blickt euch dann ebenso böse wie all die anderen an, wenn ihr dann vor ihr stehen bleibt. Ihr seid Brunhilde? Ich bin on die Grindige. Und ihr seid? Ähm. Besucher? Hallo, ich bin Mendarion. Ja, das ist Mendarion. Ihr seid ja eine ungewöhnliche Truppe. Oh ja, ich bin Elf. Davon habt ihr nicht so viele hier, oder? Das habe ich schon gehört. Nein. Die sind alle tot. Ja, schade darum. So. Und ist die, wo und sie so früher gewohnt haben? Ähm. Die Elfen? Ja. Nein, das war vor meiner Zeit. Oh, schade drum. So, Besucher. <lacht> Und was tut ihr jetzt hier? Wir suchen einen Ansprechpartner für, für Hafax oder von Hafax ähm, Wollt ihr Steuern zahlen für einen Kaperbrief? Ihr könnt euch auch ja, einfach warum? an der anderen Schiffe anschließen, dann... Äh, ihr seht mir nicht aus, als ob ihr... Na, der vielleicht. Aber... Eure Truppe? Ihr seid keine Piraten. Sucht Nein. euch eins der Anfängerschiffe. Ganz bestimmt keine Piraten. Nein, wir suchen einen Ansprechpartner. Äh, wir hatten gehofft, einen Untergebenen von Havax zu finden. Untergebene von Havax gibt es hier nicht. Sie schaut euch wieder grimmig an. Was er meint, ist jemand, der uns mit jemandem in Verbindung setzen könnte, der entsprechend befürchtet ist, befähigt und befugt ist, Verhandlungen aufzunehmen. Und die Verhandlungen mit Havax für ich. Aber Elfer nicht mit ihm persönlich. Sind wir doch an der rechten Stelle. Nicht mit ihm persönlich. So. Äh, das machen wir aber nicht hier. Kommt mal mit. Und äh, ja, damit äh, geht sie aus der Taverne der Kaschemme Baron Nestor heraus. Lässt die anderen Piraten stehen und geht mit euch einmal über den Platz, über den Henkersberg. Äh, in Richtung der offenstehenden Burgtore. Und... Mit Seid ihr sicher, dass wir dort hineinkommen? Die diese Festung sieht aus, als wenn die gleich zusammenfallen würde. Und die steht schon seit sicherlich mehr als 1000 Jahren, würde ich fast meinen. Hm, so sieht sie auch aus. Habt ihr einmal an Reparaturmaßnahmen gedacht? Dafür habe ich kein Geld. Und keine Leute. Wir können das zwar Schiffe ja. reparieren aus Holz, aber Stein... Hm, sie geht an den großen Mauern vorbei und äh, tätschelt mal so ein bisschen lang. Vor allem habe ich auch keine Ahnung wie das aufgeschichtet worden ist. Das ist alhanisch. Alhanisch, interessant. Ich dachte mir an Tobrisch. Früher Toberisch Stil, aber wenn ihr das sagt. Nein, nein, das ist noch älter. Ich weiß zwar nicht, wann genau die gelebt haben, aber äh, eben die, die vor Tobria. Also Tobria hat ja immer so Standardbauweise. Davon findet ihr im, im Landesinneren eine ganze Menge, aber äh, das ist alhanisch. Und seine Struktur auch? Oder seine, seine, seine Gründung? Hey, was habe ich denn gerade gesagt? Ihr habt von den Gebäuden geredet. Ich rede von der Gründung. Ja, sie bleibt mitten im Inneren der Burgmauern stehen. Hat die Burg jetzt selber noch nicht betreten. Und ähm, das reicht hier wohl aber auch so, dass ihr dann unter uns seid. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich benutze die drei Geschosse für Gefangene, die ich teilweise verhöre und für meine eigenen Unterbringungen. Aber äh, ansonsten bin ich nicht so architektonisch bewandert. Nun Aber ihr wolltet ja mit, ja. mit mir über Avax reden? Ja, gerne. Hier? N äh, wo unter sonst? freien Himmel? Sie blickt einmal an den äh, Burgmauern vorbei. Äh, die Piraten scheinen sich da auch nicht, nicht zu interessieren. Also ihr habt jetzt auf äh, sicherlich mh, 50 Meter Entfernung keine weiteren Leute jemand ist, der Mann ist heptarisch, keine Harpie. Er wird wohl nicht von der Obern aus auf euch lauern. Da ist auf die verdammten Piraten hier. Sind Augen in der Luft. Die, die sind auch ständig in der Luft, oder nicht? Hast du mir doch sogar gesagt. Ja, aber was wollte der denn von euch? Seid ihr Spione? Nun, wenn wir Spione wären, dann würden wir nicht euch verhandeln, nicht wahr? Dann wären wir die dämlichsten Spione überhaupt. Hier einfach herzukommen und sagen, wir wollen mit jemandem verhandeln. Also ich gut. kannte mal Spione. Dann gehen wir rein. Und damit äh, drückt sie die alten Torflügel auf. Und ihr steht tatsächlich in einem Gebäude ähm, von alter Bauart, was so gar nicht tobrisch erscheint. Und äh, damit fühlt sich mir auch so ein bisschen, ja, fehl eingeschätzt. Die ganzen Sachen wirken eher urtulamitisch. Vielleicht so ein bisschen... Weiblicher angehaucht. Ähm, ganz mit worte fassen kann man das nicht, aber es wirkt eher urtulamitisch auf euch. Hm. Von außen sah es völlig anders aus. Tja, wenn ihr das sagt, sie macht die Tore wieder zu ähm, und bleibt dann wohl in dem großen, offenen Saal stehen. So, haben wir unsere Ohren und Augen abgehängt. Eigene Dämonen haben wir ja nicht, sowas dulden wir nicht. Genauso wie Baktiere. Eine hervorragende Entscheidung. Also, und ich habe zwar keine persönlichen Kontakte mit Hafax, aber ich lasse ihm dann das Geld von uns überbringen, damit er uns in Ruhe lässt. Hat er euch keine Nachricht gesinnt, gesandt? Kein Textstück, kein, kein Läufer, wie auch immer. Nein, hat er nicht. Verdammt. Aber was wollt ihr? wollt ihr? Seid ihr jetzt hier, weil ihr Nachricht von Havax wollt? Dann geht doch nach Mendena. Nun ist etwas weit und. Das ließ er sich arrangieren. Vielleicht kann diese Frau uns ja weiterhelfen. Tja, dann. Will ich versuchen, euch zu helfen. Wie auch immer ihr seid. No. Wir sind. Bitte, ja, ja. Diamantis. Diamantis erklärt es ihr. Wir sind zumindest keine Leute, die sich einfach leidfertig mit Havax einlassen würden. Wir sind, wir sehen ihn mehr oder minder, wie ihr wohl auch als, wie du wohl auch als Zweckverbündete. Wir wollen den Piraten auf Rulat ein Schnippchen schlagen. Das höre ich gerne. Brauchen Informationen. Das höre ich gerne. Ja, im Prinzip wollen wir ein paar Rulattis umbringen und gucken, wie weit wir damit kommen. Habt ihr ein Schiff? Ja. Na ja, rüberkommen wir. Okay. Einige? Äh, Roland ist ein gefährliches Pflaster. Das sind eine ganze Menge Leute. Müsst ihr aufpassen. Vor allem, weil sie auch äh, im Bund mit den Urtiefen sind. Das sind wohl sicherlich 3000 Leute, würde ich sagen. Hm. 500 Piraten, vor allem Waffenwege-Piraten. Die haben einen Schrein von der Säuferin. Die Piratenschiffe von denen sind dementsprechend gefährlich. Und wer hat das Kommando über diese Stadt oder über diese Insel? Also, naja, es sind Piraten. Ebenso wie... Wir haben ja auch kein Büttel. Ich verwalte halt eine ganze Menge an den ganzen Sachen, die die Jungs nicht machen wollen. Deswegen bin ich... Naja, ich würde mich nicht als Herrscher aufspielen. Ich mache auch keine Politik oder so etwas. Aber der Anführer da drüben ist der Stärkste und das ist Gondrik. Aber Gondrik macht Gondrick? keine Politik. Gondrik sitzt auch selber nicht in Rulat. Gondrik sitzt auf Perlstein. Ist das ein Kapitän? <lacht> nee, nee. Gondrik ist ein Schwarzoger.